Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Ja, herzlich willkommen auf dieser Webseite. Schön, dass du dieses Video gefunden hast. Und in diesem Video werde ich dir in sieben Schritten zeigen, wie du dein eigenes Lifestyle-Business aufbauen kannst. Und diese sieben Schritte habe nicht nur ich selbst angewendet, um mein Lifestyle-Business aufzubauen, sondern viele hunderte, hunderte, Unternehmer haben sich schon den Traum vom eigenen Lifestyle-Business anhand dieser sieben Schritte erfüllt und ich will dir einfach zeigen, wie du mit weniger Aufwand mehr verdienen kannst und wie du es dadurch schaffst, einfach mehr Zeit, mehr Freiheit für das zu haben, was dir wirklich wichtig ist. Wie gesagt, viele hunderte Unternehmer haben diese sieben Schritte schon umgesetzt und ja, ich möchte diese sieben Schritte jetzt heute mit dir teilen und im ersten Schritt steht immer das Ziel. Du musst wissen, warum es tust. Ich weiß, du hast es bestimmt schon oft gehört, aber es ist so immens wichtig, dass du kennst, dass du dein Warum kennst, dass du weißt, warum du etwas tust, damit du auch, wenn es mal nicht so läuft oder wenn irgendwelche Probleme auftreten, dass du dran bleibst, dass du, dass du so eine innere Stimme hast, die zu dir sagt, hey nein, es gibt keinen Plan B. Du hast dir das vorgenommen, du willst es erreichen und du willst es, dein Ziel verwirklichen. Du willst das Leben so leben, wie du es dir im tiefsten Inneren deines Herzens vorstellst. Und du willst dranbleiben. Und du, du brauchst diese Motivation. Und deswegen ist es wichtig, dein Ziel zu kennen, die wahre Motivation, dein Warum ja ausfindig zu machen. Und dabei möchte ich dir dann gerne helfen. Also wichtig, Schritt 1 ist ein ganz klar definiertes Ziel. Schritt Nummer zwei ist dann der Aktionsplan. Du musst dazu also wissen, wie kommst du von A nach B? Also wie kommst du von deinem Ausgangspunkt jetzt zu deinem Ziel B? Wie schaffst du es, dass dein Lifestyle dein Business Realität wird? Welche Schritte sind dazu notwendig? Warum tust du was? Also welche Schritte brauchst du? Und diesen Aktionsplan werden wir dann auch gemeinsam erstellen. Dann im dritten Schritt ist das Angebot. Du brauchst ein Angebot. Du brauchst nicht unbedingt ein eigenes Produkt, aber du brauchst ein Angebot, was dich von der Masse abhebt, worin du, ja, den Leuten einen Mehrwert bieten kannst und dieses Angebot werden wir dann auch ganz genau im Detail ausarbeiten, so dass du mit deinem Angebot ja auch attraktiv für andere wirst. Und ähm, im vierten Schritt ist dann der Aufbau des eigenen Expertenstatus quasi dich zur eigenen Mage machen. Und ich will ja auch sagen, warum dieser Schritt wichtig ist. Ähm, Experten haben immer gute Auftragslage. Und wenn du heute zum Beispiel eine schwere OP hast, dann lässt du dich lieber äh, von einem Experten, ja, von einem, von einem Fachmann operieren, wie jemand, der gerade erst die Ausbildung begonnen hat. Und da siehst du auch schon, welche Macht dieser Expertenstatus hat. Und ähm, der Experte kostet in der Regel auch immer mehr Geld, als jemand, der sich noch in Ausbildung befindet oder ja gerade die Ausbildung äh, beendet hat. Das heißt, aufgrund von deinem Expertenstatus sind höhere Preise möglich und höhere Preise ermöglichen dir natürlich mehr Lifestyle. Und ähm, außerdem ist es noch ein ganz entscheidender Punkt, dass du, wenn du dich zur Marke machst, wenn du Experte auf deinem Gebiet bist, wenn du als Experte wahrgenommen wirst, dann hast du keine Konkurrenz. Und das sage ich ganz deutlich, keine Konkurrenz, weil du bist einzigartig. Und wenn du dich quasi brandest, dann bist du mit deinen Erfahrungen, mit deinen Ideen, mit deinen Anreizen, die du anderen lieferst, bist du einzigartig, du bist ein Individuum, du bist nicht vergleichbar mit anderen. Und dieses Individuum gilt es von innen nach außen zu holen und es sichtbar für andere Menschen zu machen und dann eben, wie schon eben erwähnt, attraktiv für andere zu werden. Und da sind wir auch dann schon beim Punkt 5. Wir werden gemeinsam das so aufbauen, dass du Soap-Marketing erzeugst, dass du ja, magnetisches Marketing betreibst, also Attraction-Marketing, dass du attraktiv für andere wirst, dass du wie ein Leuchtturm ja, im, im Wasser stehst und dass Menschen dein Licht sehen und dass auch wirklich dadurch nur noch dann Menschen zu dir kommen, die das suchen, was du anzubieten hast, dass du nur noch mit Menschen sprichst, die wirklich wollen, ja, die mit dir zusammenarbeiten wollen und die auch bereit sind, das zu tun, was du ihnen sagst. Und der sechste Schritt ist dann, du brauchst ein Verkaufssystem, ein Verkaufssystem, was du ähm, im Anschluss daran schalten kannst, also dass wenn jemand zum Beispiel durch ein niedrigpreisiges oder durch ein Einstiegsprodukt, will ich es mal nennen, bei dir Kunde geworden ist, dass du weitere Verkäufe dann machen kannst, entweder automatisiert oder mit deiner Persönlichkeit, um einfach deine Umsätze zu steigern, höherpreisige Produkte zu verkaufen und auch dieses Verkaufssystem werden wir dann gemeinsam für dich ja, aufsetzen und der letzte und ähm, ganz ganz wichtiger Schritt ist die Automatisierung. Warum ist das so ein wichtiger Punkt? Weil gerade im Internet kannst du vieles automatisieren. Du kannst quasi deine Neukunden- und Interessentengewinnung ja ähm, fast zu 100 Prozent automatisieren, wenn nicht sogar in manchen Bereichen zu 100 Prozent. Das führt natürlich dazu, dass du zum einen ja weniger Zeit investieren musst in deine Neukundenakquise und deine Zeit eben nur noch für die Menschen ähm, ja bereitstellst, die an deinem Angebot Interesse haben. Und ähm, das sind jetzt so diese sieben Schritte, nach denen schon viele Menschen ja viele hunderte Menschen ihren Traum verwirklicht haben, ihr Lifestyle Business aufgebaut haben. Und das ist genau der Punkt, den ich die ja heute ja mit an den Weg an die Hand geben will. Wenn du mit mir zusammenarbeiten willst, dann werden wir anhand dieser sieben Schritte, werde ich dich begleiten. Ich werde die sieben Schritte mit dir durchgehen. Dazu ist einfach aber nur notwendig, dass du bereit bist, dass du wirklich Veränderungen willst, dass du auch das umsetzen willst, was wir besprechen und dass du dann auch eben in die Handlung kommst. Wenn es für dich genauso in Ordnung ist, dann findest du jetzt unterhalb des Videos einen, einen Button. Den du klicken kannst, melde dich dort an. Danach nimm Kontakt mit mir auf, schreib mir eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du ebenfalls unterhalb des Videos oder kontakte mich über Skype, sag mir, dass du dich angemeldet hast und ich nehme dann Kontakt mit dir auf, damit wir dann das erste Gespräch gemeinsam führen. Wenn du Hilfe bei der Anmeldung brauchst, dann kannst du mich ebenfalls kontaktieren, wie gesagt, die Kontaktdaten unterhalb des Videos, dann helfe ich dir auch gerne bei diesem Anmeldeprozess. Natürlich auch, wenn du Fragen hast, in diesem Sinne wünsche ich dir maximalen Erfolg, dass du den Traum von deinem Lifestyle-Business ähm, ja, erfüllst, dass du an dich glaubst, dass du deine Ziele findest, dass du ja Energie hast und in diesem Sinne alles, alles Gute, ich freue mich von dir zu hören, dein Oliver Schirmer, ciao, ciao.